Ganz links von mir hier äh, möchte ich Florian Wilde vorstellen, den ihr schon alle kennt. Äh, genau, äh, neben ihm sitzt Harry Hogenbohm. Harry Hogenbohm ist äh, Organizer, hat als Organizer angefangen bei FNV Bond FNW äh, FNV äh, für die Reinigungskräfte in äh, Holland, dann Lead Organizer geworden und arbeitet jetzt als ähm, Union Official, also als Gewerkschaftssekretär im Bereich der Reinigungskräfte äh, bei den öffentlichen äh, Zügen und im öffentlichen Nahverkehr. organisieren, Herzlich willkommen, Harry. Ich freue mich sehr, dass du mit da bist. Thank you very much. So, Moment. So, da ist genau, ganz kurz was zu der Kampagne, weil wir steigen eigentlich ziemlich äh, stark eingleich in die äh, Organisierungserfahrungen. Ähm, die Kampagne war eine groß angelegte Organizing-Kampagne von FNV, hat angefangen am Airport in Skiphol und in Den Haag, sich dann ausgedehnt sozusagen auf ganz Holland und äh, erreicht wurden ähm, so ungefähr 130 Prozent äh, der des, des Mindestlohnes, was mittlerweile die Reinigungskräfte in Holland nicht mehr zu den schlecht bezahltesten Arbeitskräften macht. Das ist ein großer Erfolg. Es gab noch einige andere Erfolge in, in diesem Bereich. Und Was ich sehr erstaunlich fand oder was ich auch wirklich nachahmenswert finde, ist, dass FNB Bontrenoten und die vielen Aktivistinnen es geschafft haben, dass der öffentliche Nahverkehr mittlerweile nur noch mit einer Reinigungsfirma zusammenarbeitet, die auch unter Tarifvertrag fällt, von vorher sechs miteinander konkurrierenden Firmen, also das lässt sich sehen und ich hoffe, dass du uns ein bisschen äh, teilhaben lässt an den Erfahrungen, die ihr gemacht habt, wir sehen hier hinten auch schon äh, einige Bilder. Dann ähm, dann rechts neben Harry oder links von euch aus ist Christina Keindl. Christina, schön äh, vielen Dank nochmal, dass du uns hier übersetzt und hilfst. Ähm, dann hier. Genau. Ja hier zu meiner Linken und äh, von euch aus gesehen zu meiner Rechten äh, sitzt Nia Hughes von äh, den äh, Ritzi. Kinoarbeiterinnen in London, Brixton und Ehrenamtliche bei der Gewerkschaft Bektou. Die Gewerkschaft Bektou organisiert Theaterarbeiterinnen, BBC-Arbeiterinnen und eben Kinoarbeiterinnen. Ich freue mich, dass du hier bist, Nia, und uns von euren kämpfen, um einen ähm, Living Wage ähm, äh, am Kino Ritzi in London äh, zu berichten. Auch ein langer, sehr langer Kampf. Sie haben angefangen, ähm, also der Minimum, der Mindestlohn in England liegt ungefähr bei 6,80 Pfund. Am Ritzi hat man 7, Euro, äh 7 Pfund 24 verdient und jetzt haben sie bis 2016 einen Haustarifvertrag abgeschlossen, der eben auf diesen London Living Wage abzielt. Im September 20 oder im Juni 2015 werden dann 8, Euro, äh 8 Pfund 80 Living Wage erreicht. Also das lässt sich auch sehen an einem Kino in Brixton. Zu meiner Rechten, und da freue ich mich sehr, begrüße ich, Nebile Irmak Çetin. Nebile ist türkische Gewerkschafterin von der Konföderation der Revolutionären Arbeitergewerkschaften, organisiert bei Genel isch. Genel. Genel isch sie organisiert Beschäftigte, also die Genel isch organisiert Beschäftigte der Stadtverwaltung, wo wir viel Outsourcing finden, Wach- und Sicherheitsdienste und unter anderem auch Hausarbeiterinnen, ähm, die auch häufig in Selbstorganisationen sich organisieren. Äh, Nebile wird über die beiden letzteren Gruppen sprechen und wir haben noch eine Besonderheit, weil ihr alle wisst, dass äh, im Moment in der Türkei eben in der Region ähm, äh, Kurdistan und äh, sozusagen äh, Krieg herrscht, wird, werden wir ihr die letzten zehn Minuten geben, um nochmal so ein bisschen die Auswirkungen äh, darzustellen und die aktuellen Probleme, ähm, die, wir, die sich daraus eröffnen. Also ich danke dir sehr, Nebele, dass du hier bist und äh, mit uns deine Erfahrungen äh, teilen wirst. Und ganz recht sitzt Corinna Trogisch, die haben wir mit eingeflogen für die Übersetzung äh, Deutsch-Türkisch. Vielen Dank für deine Arbeit hier. Gut, dann äh, kommen wir zur ersten äh, Fragerunde. Ich gebe die Frage einfach mal direkt an Nia, als quasi kleine Organizing-Kampagne am Kino in London-Brixton. Ähm, wie, welche Arbeiterinnen arbeiten da, ähm, was sind eure Organizing Approaches, also mit was für Ansätzen arbeitet ihr, was waren sozusagen Motoren der Organisierung ähm, und was waren eure Erfahrungen, wie habt ihr gestreikt und so weiter. Ich freue mich sehr. Vielen Dank. Hallo. Uh, Vielen Dank, es freut mich, dass ihr mich eingeladen habt. Das ist das zweite Mal, dass ich bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung auf dem Podium sitzen darf und es ist eine große Ehre für mich. Vielen Dank. Okay, so um, I, I don't have lo lots of time, so I'm just going to give you a very brief uh, background into uh, who I am and uh, what's happened in the last year in Brixton in London at the cinema that I work at called The Ritzy. Um, last August I was asked to become a union representative at work uh, because there were wage negotiation uh, anniversaries coming up in October 2013. Which I took on. Um, at the time, we were already unionized because uh, workers, workers who uh, were working there in 2007 had already been on strike to get union recognition. So, uh, äh, sorry. Sorry. <laughs> okay, sorry. Ich erzähle ganz kurz was über mich, uh, über meinen Hintergrund und uh, über das uh, ritzi um, kino wo wir unsere Auseinandersetzung geführt haben. Ich bin im letzten August gebeten worden als Repräsentantin oder aktive für die Gewerkschaft in die Tarifverhandlungen einzutreten, die. Sorry, and then I lost you, 2007. Yeah, ja, in 2007 uh, there were another batch of strikes for mhm. union recognition. Um, 2007 waren die letzten, sozusagen die letzten größeren Auseinandersetzungen und Streiks um, für die Anerkennung der Gewerkschaft innerhalb von uns. Mhm. Um, so at the time in August there were 30 union members at the cinema where the, the, on the payroll there's usually about 90 to 95 people. 30 from 90 to 95 people ungefähr waren Gewerkschaftsmitglieder am Anfang der Auseinandersetzung. And uh, by the time we went on our first strike in April 2014, we had actually recruited uh, 80 members. <laughs> Danke. 80 Leute sind gewonnen worden. <lacht> ist es so, dass wir mal ganz kurz ein Handzeichen machen sollen, wer die Übersetzung braucht? Weil wenn ihr das alle versteht, ist ist ja recht knapp. Wollt ihr die Hand mal heben, wer die Übersetzung haben möchte? Okay. Gut, gut. Das hätte ja sein okay. <lacht> Cool. <lacht> Uh, so the wage negotiation basically came up and what we uh, democratically decided that we wanted was a, uh, an amount called the London Living Wage, which the Greater London Authority sort of calculates every year and that's the, that's the amount that you need to live on where you're on the cusp of the poverty line, so it's not even, you know, it's not even, uh, it's, it's barely comfortable. Also, what we we have uns entschieden, sozusagen, to kämpfen für das was uh, im größeren London District sozusagen offiziell als Existenzminimum festgelegt wird, um, was jetzt kein besonders uh, großzügiges oder entspanntes Gehalt ist, sondern was einen so gerade so durchkommen lässt. Uh, yeah, and we also live in a part of London that's gone, you know, been quite radically uh, gentrified in the last 10 years, so it's gone from somewhere that had, I don't know if you know about the Brixton riots, but, but, That happened, which is a huge political you know part of Brixton's history, to now being somewhere where we consistently found ourselves to be struggling with rent and bills. Um, and the majority of us are, are, are artists or writers or, you know, some form of creative person. Um, we're fine. <laughs> are you okay? Ja, um, yeah. yeah. yeah. okay, yeah. und zusätzlich wohnen, äh, wohnen die meisten von uns in einem Bereich von London, um, der in den letzten Jahren radikal gentrifiziert worden ist. Um, ich weiß nicht, ob euch der Begriff der Brixton Rights was sagt. Um, um, auf jeden Fall ist das sozusagen ein Teil des Hintergrund ist, aus dem Sie kommen und ähm, wo Sie jetzt in einer Situation sind, wo Sie zunehmend mit Miete äh, und äh, anderen Rechnungen zu kämpfen haben. Die meisten von Ihnen sind Künstler, Schriftstellerinnen, äh, Leute, die im kreativen Bereich arbeiten. Yeah, and? <laughs> um, so we, you know, we sort of put all these things together and decided that we had basically, as a collective of workers, had had enough um, and came to the agreement that we would try to negotiate with the company for higher wages, uh, which didn't go to plan. So we actually um, then had, I think, a 95% vote to go for industrial action. Um, so, so, since industrial action, so to go on oh, strike, yeah. okay. um, and so since, October the 5th, uh, sorry, since April the 5th um, 2014 up das das until das last war, month, we have been on 13 strikes. Um, wir haben uns um, in diesen Tarifauseinandersetzungen entschieden, für höhere Löhne zu kämpfen. Das war nicht das erfolgreich, so dass wir mit 95% um, beschlossen haben, um, Streiks aufzunehmen zwischen den 5. April letzten, diesen Jahres und heute sind Sie insgesamt auf 13 Streiks gewesen. Oder oh, 13 ist Streiks ist gewesen. So. Uh, I think I have about one and a half minutes left for this question. No? Eight. eight. Fine. Everything fine. <laughs> I have eight minutes left. Yes. Yes. Wow, okay. <laughs> um, <laughs> okay um, so I, I'm sure that many of you have been on strike um, it's incredibly difficult it, um, it takes a huge amount of courage for, for people to you know even consider walking out from a shift um, you know to, to sort of actually be four o'clock or, or one o'clock and and and there's this time to leave work and You know, you go upstairs and you put your clothes on and you put your T-shirt on and you, you know, I, th I think it takes a huge amount of courage to walk past your manager and walk out and, and join your fellow colleagues on a picket line. Viele von euch haben sicherlich um, streikerfahrungen selber streikerfahrungen und wissen, wie unglaublich schwierig es ist, was für einen riesigen äh, Mutesbedarf überhaupt sich vorzustellen, aus der, Schift, ähm, aus der Schicht aus also rauszugehen, ja, um zur vereinbarten zu um zu Zeit gehen. um eins ja. oder um vier um, hochzugehen, die Streikklamotten anzuziehen, das andere T-Shirt anzugehen und dann am Manager vorbei aus dem Betrieb ja. zu gehen. And, and, I think, um, uh, and, and I think it's true what we said on the podium earlier, you know, you can't, I don't think that you can systematically or collectively come together unless people are really solid and, I think. I think if if you look at the photos, I think what we achieved was was a collective of people and co-workers, but mostly friends who decided, you know, every single time that we went on strike and every single day that we went back to work, knowing full well that we had been on strike the follow the, the previous day, you know, remained as a collective and remained strong and didn't crumble under. Intense pressure from managers, you know, like quite vicious um, rumor spreading and uh, being tired, I think. Um, und ich glaube, es stimmt, was vorher in dem Vortrag gesagt worden ist, dass man um, auf dem Streik den Streik nicht organisieren kann, wenn man nicht sagen fest zusammensteht. Wir haben das letztlich organisiert als Kollektiv und als Freunde die wir jedes Mal, wenn wir gestreikt haben und dann wieder zur Arbeit zurückgekehrt sind, in dem Bewusstsein, dass wir gestreikt haben und dann in der Situation, in der wir uns dann mit dem Management auseinandersetzen mussten und dem extremen Druck, der von dort ausgeset, äh, ausgegangen ist und den äh, bösartigen Gerüchten und anderen äh, Strategien, die gegen uns äh, gestartet worden sind, dass wir dagegen sozusagen den Zusammenhalt organisieren müssen. Oh, okay, so uh, about two weeks ago we actually came to an agreement uh, with our uh, employer and we've received a 26.5% wage rise over the period of three years, I think. Um, But, yeah. Vor zwei Wochen, sorry, vor zwei Wochen sind wir, <laughs> haben wir ein Ergebnis erreicht und es ist uns gelungen, auf eine ein 26-prozentige Lohnerhöhung, um, sozusagen gestreckt über eine Zeit von zweieinhalb Jahren, um, zu erkämpfen. Okay, so I'm going to use my other three minutes to tell you how to do it. The rest of the three minutes going to to you how to do it. Um, no, but I really am though uh, okay, so um Jana asked me last night, you know how how did we get to this point? Um, how did all of these photos that I'm showing you come about? how did we get to a point where um, we genuinely made um, the company that we work for stop and listen and To not be greedy anymore, even though I, I still feel like they're incredibly greedy and the, the imbalances of wages are still huge and too big. Um, so uh, if you're going to do this, what you need to do is you need to have um, a collective of people. You need to have a, a core team that basically will put their lives on hold because that's what it takes. Um, You need to, uh, you know, get together with your workers. Okay, Jana hat mich gebeten, Jana hat mich gebeten ähm, zu sagen, wie wir zu diesem Punkt gekommen sind, an dem wir es wirklich geschafft haben, dass das Unternehmen diese, die Praxis unterbrochen hat und aufgehört hat, das zu tun, was sie immer getan haben, aufgehört haben, sagen, so gierig zu sein, obwohl sie immer noch das, ich immer noch das Gefühl habe, dass sie gierig sind und es eine große Ungleichheit, ein Ungleichgewicht der ähm, Gehälter im Unternehmen gibt. Das Erste, was notwendig ist, ist, man braucht ein Kollektiv, eine Kerngruppe, die im Prinzip bereit ist, sagen, den Rest, also sein ihr Leben anzuhalten und nichts anderes zu tun. And the second, after to? To the core group, that uh, uh, the core group, yeah, like um, and, and and you really need to collect your workers together, and and you know, for for a really long time, you need to forget about those people as workers. You need to think about them as people, and to collect and gather their uh, qualities and you know uh, talents and to implement those into your campaign because I think that's the way that you can make a difference and you can make yourselves visible and also it, it makes the workers feel like they're a part of something that's, you know, um, that's, that, that sort of represents togetherness. Um, um, das Ihr müsst eure Beschäftigten zusammenbringen und aufhören, über sie als Beschäftigte nachzudenken, sondern sie als Leute zu sehen mit ihren Qualitäten und Fähigkeiten und dafür sorgen, dass sie diese Fähigkeiten in die Kampagne einbringen können, sodass sie sozusagen auch die, diese Kampagne als ihren eigenen Raum sehen, in dem sie sich sozusagen einbringen können. Yeah, and also I feel like you need to, you know, you have to pull, pull, some, pull some strings in a way, like we work in the cinema industry, so the first the first place that we went to was, uh, you know, we compiled a list of filmmakers, of directors, of actors who we knew had leftist politics or, you know, who would who would sympathize with our campaign simply because they are a member of the cinema. Um, so we eventually got Ken Loach on board, who is just an amazing director. And I don't think that, I, I think that without him we wouldn't actually, have managed to do much at all. Um, first of all, he got us in touch with Eric Cantona, which is quite amazing. With who? Eric Cantona. Oh. Um, He's the footballer <laughs> of us. <this. Okay>, sorry. <laughs> um, das Gute, was, was wir machen, ist, ist Verbindungen herzustellen. Sie haben, um, wir haben es geschafft, dass wir Verbindungen zu linken Künstlern, Schauspielern Uh, Filmemachern mm -hmm. hergestellt haben, es ist ihm, wir uns gelungen, Ken Loach zu sagen, an Bord unserer Kampagne zu bringen, der uns mit dem berühmten Fußballer, den ich nicht kannte, zusammengebracht hat. Den I, I know it sounds silly, but I, I, I think we've gotten to the point with, with social media and media in general, where if you don't have a celebrity on board, no one really takes any notice of you, or at least that's... Um, That's the situation in the UK anyway. I'm not sure what Germany's like. In der Mediengesellschaft ist es letztlich so, dass wenn es einem nicht, wenn es uns nicht gelingt, sagen irgendwelche ähm Berühmtheiten sagen reinzubekommen, Leute, die einen einfachen Medienzugang haben, dann ähm bleibt man weitgehend unsichtbar. I really don't have that much time left. So, uh other things that that we did was uh we built a huge uh, um online campaign. Um, you, you know, to make the most out of social media—Facebook, Twitter, Instagram—get someone to be in charge of it. It will make a huge difference to the amount of people that you reach. Uh, we have 4,000 people alone who follow us on Facebook, and the last um, the last uh, post we had, I think, reached like 15,000. So, you know, you really have to think about it as the butterfly effect. Um, we have eine Online-Kampagne gestartet, die versucht hat, das Beste sozusagen der Social Media zu nutzen, also Facebook, Instagram, Twitter, alles was so zur Verfügung stand. Es ist uns gelungen, 4000 Follower für Facebook zu bekommen, und unser letzter Post hat um ungefähr 15.000 Leute erreicht. Also man muss sagen, diesen Schneeballeffekt sagen wirklich Schön. bewusst einsetzen Schön. und die Social Media dafür nutzen. Mhm. Uh, and another thing that we did, and, and if you have uh, the option to do this it's it's really fantastic to buy shares in the company that you work for it's very cheeky and takes them by huge surprise when you walk into some posh hotel uh, trying to uh, you know look uh, smart in your suit that you never wear and they're just these shareholders, you know these American shareholders with bright white teeth and they're just like, who the fuck are you? <laughs> you know? And then, and, then you, and then you stand up. You stand up to them in front of their shareholders and you make a point of making fools out of them and making their shareholders realize how they treat their workers. Because it basically means that you miss out the whole middle management and you go straight to the top. And those are essentially the people that you need to speak to because they're in charge of the money that they don't want to give you. Das Letzte, das Letzte, was, wir, was ähm, ihr machen könnt, ist Anteile des Unternehmens kaufen, um das es geht. Das ist wirklich eine sehr freche ähm, Möglichkeit, die, ähm, äh, sagen, das Unternehmen auch mit dem Überraschungseffekt zu überrumpeln, wenn wir plötzlich in ähm, eine Aktionärsversammlung reingehen mit den Anzügen, die uns irgendwie nicht so richtig passen, weil wir sie nie tragen und zwischen diesen ganzen schicken Leuten ähm, herumlaufen, die sagen, wer zum Teufel seid ihr denn? Und dann stehen wir auf in der Aktionärsversammlung und machen unseren Punkt und machen sozusagen die im Prinzip zum Deppen und benennen die Verantwortlichkeiten und die Forderungen, die wir haben, letztlich vorbei an genau dieser Ebene des mittleren Management, die mit uns ansonsten immer verhandeln müssen, die aber das Geld ja nicht haben und nicht darüber verfügen können und genau direkt sozusagen auf die Ebene, die verantwortlich ist dafür. Vielen, vielen Dank, Nia, für den ersten Eindruck. Also Nia und, ich, Nia und ich haben gestern eine Stunde telefoniert, und ich hoffe, dass ihr danach alle noch da bleibt und noch die ganzen anderen geilen Geschichten erfahrt, weil äh, da ist noch die haben noch einiges auf Lager. Ich würde es trotzdem erstmal mit äh, Harry äh, weitermachen. Dieselbe Frage an dich, äh, Harry. Was sind eure organizing strategien Welche Arbeiter organisiert ihr? Es handelt sich ja bei euch um eine völlig andere Form der Kampagne, nämlich eine sozusagen strategisch gewählte, sehr top-down, also organisierte Organizing-Kampagne, die natürlich mm -hmm. auf Aktivierung der Mitglieder setzt, aber natürlich völlig anders angegangen worden ist. Also die Frage an dich. Okay. I can see the time. That's easy. Well, let me first state um, in response to the second speaker of this evening uh, that the members of the Union of Cleaners in Holland are not... The, not the members, but the the fighting, struggling, and striking members of the Union of Cleaners in Holland are fucking crazy. <laughs> <laughs> Sorry, <laughs> part of my language. They really are, and uh, they have to be, because uh, uh, they have been on a uh, uh, strike, Sorry. fighting, uh, occupying buildings, uh, chasing uh, people who want to work for uh, uh, half a year. Uh, seit 2010. And thank you very much yeah. In Reaktion, auf, den, in Reaktion auf, den zweiten, auf die zweite Sprecherin von heute Abend möchte ich sagen, dass die kämpfenden und streikenden Aktiven in, der, äh, in unserer Gewerkschaft, die sind wirklich total verrückt und sie müssen es sein, weil sie im Streik sind, weil sie Gebäude besetzt haben, weil sie Leute gejagt haben. Who the hell chase? Uh, the, the, the, the, the, work, work, work, the people who want to work. Uh, yeah, we're, we're breaking the strike? Okay. The strike also, breakers. Blacklegs. Also, die verfolgt haben, die sich als Streikbrecher zur Verfügung gestellt haben. Thank you. And I myself um, am crazy like them. And I love them very much. They love me very much, so we're all cozy together. Um, let me tell you something about the situation of cleaners in Holland. It, it might not be very different from cleaners all over the world. Um, uh, the, most of them are migrants. They come from all over the world uh, to, take the sh uh, to, to uh, clean the shit out of our countries. They are in the big offices of the big companies. Uh, they, they do your trains. They do your schools. They do your hospitals. And uh, the point is that they don't get the time to do that properly. Uh, they don't get paid very well, um, uh, but they don't, uh, they get harassed all the time. So uh, uh, when I started working as an organizer on uh, Schiphol Airport, uh, I started talking to a lot of cleaners uh, uh, working there. And Schiphol had the, the highest density of cleaners in of Holland, sorry. <laughs> Okay, um den Anschluss zu machen und ich bin genauso verrückt wie unsere Aktiven und ich liebe sie sehr, sie lieben mich sehr und wir sind da sehr eng beieinander. Ich möchte euch zum Anfang schnell etwas überzählen über die Situation der Beschäftigten im Reinigungsgewerbe in Holland, die wahrscheinlich ähnlich ist wie auf dem Rest der Welt. Die meisten von ihnen sind Migrantinnen, die von aus allen Teilen der Welt kommen. Sie reinigen unsere Züge, unsere Krankenhäuser, unsere Büros, sie bekommen dafür, haben dafür nicht ausreichend Zeit zur Verfügung, sie werden schlecht bezahlt. Um, I got to the payment. Okay, you got to the payment. They, they get paid um, uh, not very well and they don't get the time to do it. Uh, they get harassed all the time. There's uh, a lot of intimidation. Uh, there's uh, uh, nepotism. Uh, there is uh, uh, tyrannical supervisors. All of them experience this. So when I talked to uh, uh, cleaners and we were trying to find issues uh, that are really important to people, and we tried to fight leaders uh, to go uh, uh, ahead in this struggle, uh, we came with uh, um, the, the, the word of respect. Because every cleaner I talked to uh, uh, talked about respect and respect issues. So when we started our campaign, uh, that was the slogan of our Spain cleaners demand respect. Uh, under this wage and all the other things follow. Um. Also die, die Beschäftigten werden bedrängt, sie haben mit tyrannischen äh, Vorgesetzten zu tun und werden schlecht behandelt und wenn, ähm, wenn ich mit den Beschäftigten geredet habe, wenn wir versucht haben sozusagen die Punkte zu identifizieren, um die sie kämpfen wollen ähm, und um die, die, die Aktiven sozusagen zu finden in den, unter den Beschäftigten, dann war das Wort, was am öftest, am meisten gefallen ist, Respekt. Das war das zentrale Wort und das war das, worum wir unsere Kampagne auch ähm, aufgebaut haben, Res die äh, Reinigungskräfte ähm, fordern Respekt für sich that wasn't thank you that was our first uh, big strike 2010 we had uh, uh, then we were on strike for nine weeks it was the longest strike in holland since 1930 no 1929 and um uh, we got a lot of response on it Uh, but, but I think I rather talk about our last campaign uh, in 2014. We've been on strike in 2010, 2012 for uh, 16 weeks and 2014 for 12 weeks. Uh, but this time we um, we took some more time before we got striking. We called it counter striking and it meant we uh, instead of getting people outside of a building, we put more cleaners in it, and we gave them nice things to, uh, to really clean well. Um, we also used a big bl black light, so you, uh, we could show uh, the clients and the people who uses uh, the offices where the cleaners work, that those offices and those toilets really were, were not clean. There were a lot of bacteria and filthy uh, things like shit and piss <laughs> all over the offices. <laughs> Okay. Wir haben 2010 unseren ersten großen Streik gemacht. Damals haben wir für neun Wochen gestreikt. Das war der längste Streik, den es seit 1929 in Holland gegeben hat. Dann haben wir 2012 für 16 Wochen gestreikt. Und die letzte Kampagne, darüber möchte ich eigentlich sprechen, jetzt 2014 hat zwölf Wochen gedauert. Diesmal haben wir uns vorher Zeit genommen, um etwas zu machen, was wir Counter-Strike oder Gegenstreik genannt haben. Das heißt, wir haben zuerst... Leute nicht versucht rauszuholen aus den Betrieben, sondern reinzubringen, ähm, ihnen Zeit zu geben zu sagen, zu, ähm, zum Saubermachen und wir haben Schwarzlicht in die Unternehmen gebracht, um den äh, Unternehmen und den Beschäftigten zu zeigen, was die Konsequenzen davon sind, dass die Leute keine Zeit richtig haben zum Saubermachen, überall die Bakterien und die äh, Scheißereste in den Klos und alles, was man dann im Schwarzlicht so sehen kann, haben wir ihnen gezeigt. You really can't imagine how filthy the world is. You can't imagine how schmierig the world is. Now, the problem with cleaners on strike is that it takes a lot of time before people actually experience something uh, uh, that, that, that there's something wrong in the situation in the offices. Uh, uh, so, if cleaners go on strike, it may, it may take two weeks. Or something before the offices get really dirty and people are starting to uh, uh, feel uncomfort uh, uncomfortable about it and there are always people uh, who are really nice and think well let's uh, give in and help and help uh, giving Uh, give in a helping hand and let's start clean the shit ourselves. Uh, we don't like that kind of people. We call them, we call them strike breakers and uh, they really should keep their hands off our filth. <lacht> und, und es, gibt dann immer ein paar besonders nette Leute, die denken, na naja, jetzt uh, helfen wir mal ein bisschen aus und uh, machen eben den Dreck selber weg. Um, wir sind da nicht besonders begeistert von diesen Strategien und nennen diese Leute Streikbrecher und sagen, nehmt eure, lasst eure Hände von unserem Schmutz ja. weg. <laughs> cleaners are very, very good with filth. They really love it and uh, they, I, I, don't, I don't know people, uh, I know a lot of students who can really make things very filthy, but uh, they're nothing compared to, to cleaners when they're on a strike. So, Point is that, uh, why does, uh, do our strikes take such a long time? It's because of this. But it's also because uh, in Holland there are approximately 150,000 cleaners and uh, we only, as a union, organize only uh, 15,000 uh, members and from the, the 15,000 members only 1,500 to 2,000 people are on strike. Okay. Um. Die Reinigungskräfte können wirklich viel Schmutz machen, ich kenne eigentlich niemanden, der da vergleichbar viel anrichten könnte, außer ausgenommen vielleicht Studierende, aber selbst die sind verblassen gegenüber den Reinigungskräften. Insgesamt gibt es 50.000, 50.000. 150.000, 15.000. Also 150.000 Beschäftigte im Reinigungsgewerbe, 15.000 werden von Ihnen organisiert und 1.200, 1.500 sind aktiv but the active uh, the active uh, the, the, our, uh, our striking members uh, uh, are the members we put a lot of effort in and they're not just random uh, uh, cleaners from all over the country uh, it are the cleaners uh, um, from the biggest companies uh, the cleaners of uh, the railway the cleaners of the biggest hospitals the cleaners of uh, the um, um, the governmental buildings um, We together, our cleaners, uh, uh, thought out a strategic plan, we have to find those cleaners that matter and that can uh, push uh, our effort forward. In these 1500 aktive stecken wir total viel Arbeit rein. Um, wir, das sind die Leute, die in großen Unternehmen arbeiten, die in den Zügen arbeiten, in den größten Krankenhäusern. Um, und in den Regierungsgebäuden. Wir haben einen strategischen Plan entwickelt in unserer Gewerkschaft, welches die Reinigungskräfte sind, die an den strategischen Knackpunkten sitzen, die dort sozusagen Druck entfalten können für unsere Forderung. I myself, a, as a, a union official, I'm responsible for the cleaners in the trains, and the stations, and the buses, and the metros, and the trams. And uh, actually, on those spots, we've got an, uh, a density of uh, 80% And we also got a density of 70% of uh, the cleaners who go on in these strikes. And that's why we eventually always win these fights. Because when the trains get dirty, uh, those don't, uh, the trains don't take two weeks. It only takes a few hours. And then everybody is falling <laughs> over uh, uh, filth. Ich selbst bin zuständig für das Training von den Aktiven in Zügen, in S-Bahnen, ähm, Metro und Ähnlichem. Ähm, wir haben dort einen Organisierungsgrad von 80 Prozent, 70 Prozent in der Streikbeteiligung und ähm, das ist für uns ein wichtiger Bereich, weil die Züge brauchen nicht, bei den Zügen dauert es nicht zwei Wochen bis sie verschmutzen, sondern nur ein paar Stunden und die Leute stolpern über den Schmutz und den Müll, der da zurückgelassen wird. I can tell you it's a lot of fun to do so. <laughs> <laughs> um, did I answer all the questions? Yeah, maybe you can tell me, because there's like um, 67 nationalities among your members. Yeah, yeah, How yeah. do you deal with that? Ah, yeah, I mean, yeah. normally in Germany we say, they are, un, they, they can not organisiert werden. which is bullshit. Yeah, yeah. Oh, did, I like that question. Um, When I started as an organizer in this, in this sector, in cleaning, uh, I, I used to be a worker at Heineken Brewery, and then I got working with the union. First was a shop steward uh, at Heineken. And um, when I started working, my colleagues, the officials of the union, they looked at me and went, ah, that's bad for you, you have to work with cleaners. And three years after that, they said, ah, it's easy for you to say that, you have cleaners. <laughs> Ähm, die Frage richtet sich darauf, dass Jana gesagt hat, ähm, sie hat aus den Vorgesprächen erfahren, dass ähm, sie mit 67, Leuten aus 67 verschiedenen Ländern ähm, sprechen und im Allgemeinen sagt man ja, dass diese Leute oder diese Sektoren dann als unorganisierbar gelten, was ähm, nicht stimmt offensichtlich. Und er hat jetzt erzählt, dass er selber als Betriebsrat bei Heineken gestartet ist, also er ist als Beschäftiger als Betriebsrat, dass er dann zur Gewerkschaft gekommen ist und am Anfang seine Gewerkschaftskollegen zu ihm gesagt haben, ja, du tust mir echt total leid, du musst ja mit den, mit den Reinigungskräften arbeiten und jetzt nach ein paar Jahren sagen sie ihm, naja, für dich ist ja einfach sowas zu sagen, du hast schließlich die Reinigungskräfte auf deiner Seite. But it's true, clean Thank you. It's true that a lot of cleaners, they, they don't know their rights, or they have very strange ideas. They, they think that the raise in their salary is something uh, they get from a nice boss, or they, they get it from the government. They don't know uh, about negotiations on the forehand. A lot of people don't speak the language, uh, so that's one of our biggest demands, uh, starting from 2010, that we want cleaners uh, the right to learn Dutch language. And that's also handy for us, because um, so that our, our people, our, our leaders can talk to each other and understand each other. Uh, but that's difficult uh, to get people from all these different uh, cultural backgrounds together and uh, and find uh, a common goal, a uh, collective. Um, but if you're, if you're there and you get people uh, to understand and support each other, uh, you can do marvelous things. <laughs> Viele Leute ähm, bei den Beschäftigten kennen ihre Rechte nicht oder sie haben ganz komische Vorstellungen, zum Beispiel, dass der Lohn oder ihre Lohnerhöhung von einem besonders netten Boss kommt oder von der Regierung und wissen nicht, was Verhandlungen sind oder wie Verhandlungen ablaufen. Und es ist total schwierig, wenn die Leute sich untereinander nicht gut verständigen können, weil sie nicht die gleichen Sprachen sprechen, ähm, dass, da sozusagen kollektive ähm, Ziele ähm, zu verhandeln oder überhaupt auszubilden, kollektive Forderungen, gemeinsame Forderungen. Deshalb ist eine Ihrer Forderungen, dass es Sprachkurse, um, geben muss in Dänisch für alle, um, so dass Holländisch, entschuldigung, Dänisch werde ich so gut. So dass ich alle um, verständigen kann. Yeah. Last thing um, uh, to close down with. Um, I've seen uh, people who are frightened, uh, really oppressed and, and intimidated, being this small and uh, uh, only nodding yes, boss, yes, boss. Uh, I've seen them change in very strong uh, uh, men and women who uh, don't take fuck from anybody, not from their bosses, not from the supervisors, not from the clients, not from poli politicians and governmental uh, uh, people. They, uh, they are strong and they have a very broad circle around them. They are active in their communities, active uh, political, active as mig migrant activists, social activists. And, um, and th this all comes from the strength that uh, we have as a union. And um, I'm very proud to be part of that process. And uh, I hope you all are. <laughs> yeah, so viele Leute gesehen, die ängstlich waren und ganz klein waren und die immer nur genickt haben und sagen, ja Boss, ja Boss und gesehen, wie sie sich verändert haben und aus ihnen starke und stolze Männer und Frauen geworden sind, die, die sich keinen Scheiß anhören von niemandem, nicht von ihrem Chef oder von der Regierung oder von Politikern oder Politikerinnen, die stark sind, aktiv und nicht nur aktiv in der Gewerkschaft, sondern auch in ihren Communities, die sich politisch einsetzen, die als Migrantinnen politisch aktiv werden und das kommt von der Stärke, die sie mit der Gewerkschaft erfahren haben und ich bin sehr stolz sie zu kennen und ein Teil davon zu sein und ich hoffe, ihr seid es auch. Ja. Vielen Dank, Harry. Auch nachher wird es natürlich da auch nochmal die Möglichkeit geben, nochmal weiter mit Harry auch zu reden. Auch er hat mir noch einige andere äh, nette Geschichten erzählt und, und ich glaube, es ist auch ziemlich interessant, nochmal genau zu gucken, wie ihr das äh, vor Ort dann wirklich auch macht und hinkriegt, dass sozusagen dann eine, Selbst, also quasi eine Selbstorganisierung eben zusammen mit Unterstützung der Gewerkschaft auch stattfindet und vielleicht auch was für Probleme gibt mit Top-Down-Organizing-Kampagnen und sozusagen der Bewegung dann von unten. Genau, dann die Frage an dich, Niebele. Äh, noch mal in welchem Sektor organisierst du, welche Art Arbeiterinnen, äh, was sind eure Organisierungsansätze, ähm, was sind Motoren der Organisierung und ja, genau. Teşekkürler. Merhaba, e, kadınlar ve erkekler. Aranızda olmaktan e, mutluyum ve ayrıca e, daveti için Rosa Rüksenburg Partner'a teşekkür ediyorum. Ja, guten Tag, ich bin Neville. Uh, vielen Dank für die Einladung. Um, ich bin froh hier zu sein, liebe Männer und Frauen. Um ee, arkadaşlarımı dinledikçe gerçekten ruhum sıkıldı. Çünkü geldiğim ülkede demokrasi sorunu var, kadın sorunu var, Kürt sorunu var, iş cinayetleri sorunu var ve güvencesizlik var. Beim Zuhören ist mir tatsächlich an einigen Stellen unwohl gewesen, denn in dem Land, aus dem ich komme, da gibt es äh, Verbrechen an Frauen, es gibt es, äh, die kurdische Frage, es gibt Arbeitsverbrechen, womit äh, einkalkulierte Arbeitsunfälle, durch die viele zu Tode kommen, gemeint sind. Wir haben zwar jede Menge Aktionen gemacht quer durch das Jahr, aber man kann nicht sagen, dass das besonders vergnüglich gewesen wäre. 1. Mai's tam başlamak üzere hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Eee Taksim 1. Mayıs 1977 1977'de e, 34 işçi yaşamını yitirmişti. Wie einige von euch vielleicht wissen, geht es in Istanbul am 1. Mai darum, auf den Taksimplatz zu kommen als Gewerkschaftsbewegung. Auf den Taksimplatz sind im Jahr 77 in der Türkei 34 Menschen zu Tode gekommen. E, biz wir wollen in Taksim besitzen. Wir sind in diesem Jahr wirklich mit Polis, mit Gas und mit Jopu. Für uns als äh, Verband DISC äh, ist es ganz besonders, mit unserem sozialdemokratischen und sozialistischen Profil am 1. Mai auf den Taksimplatz zu kommen. Und wir wurden dort mit Knüppeln, Gas und Ähnlichem empfangen. Bu gazda kesit Almanya ve e, sanıyorum e, İngiltere'den geliyor. Ayrıca bizim kıdem tazminatı diye bir sorunumuz var. Biz bir kampanya başlattık. E, AKP hükümeti işçilerin kıdem tazminatını ortadan kaldırıyor. Zudem, denen die AKP Regierung jetzt den gesetzlichen Riegel vorgeschoben hat. Ein weiteres Beispiel wäre, um mal Zahlen zu nennen, es gibt 6 Millionen Menschen, die in der Türkei für den Mindestlohn arbeiten und ein weiteres Projekt der Regierung ist, diesen Mindestlohn auch noch regional zu stapeln. Şu anda Türkiye'de asgari ücret 830 lira. 800 Şunu yapmak istiyor. İstanbul'da yaşayan birisi 830 alsın ama Diyarbakır'da, Kars'ta evler daha uygun, daha ucuz 500 olsun diyor. Sizet'sün seitens 830 dies İstanbul in anderen Städten wie Kars oder Diabakir, wo die Mieten günstiger sind, auf etwas, etwas über 500 herabzusetzen. Taşeron sorunumuz güvencesizlik. Güvencesizlik gerçekten can yakın, yakıcı bir durumda. Buna karşı da bu yıl içinde çok e, geniş e, süreler içinde kampanyalar başlattık. Ein brennendes Problem ist äh, das ausufernde Subunternehmertum, äh, mit dem wir zu kämpfen haben. Dagegen geht, gilt es wirklich sehr breite Kampagnen anzufangen. Keza Türkiye'de iş -cinayetleri, Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada. In der Türkei sind die tödlichen Arbeitsunfälle äh, verglichen mit dem... Ähm Avrupa'da birinci. Dünyada 3 sıradayız. işte, bu işte, bu işte, bu işte, bu işte, bu işte, bu işte, bu işte, bu işte, bu bu işte, bu işte, bu Ihr werdet euch vielleicht an das Min, äh, den Minenunfall in Soma erinnern, bei dem 301 Arbeiter äh, zu Tode gekommen sind. Äh, die Gesamtzahl Maden işçiler 301 Maden işçisi, ama genel toplamda in Inşaat sektöründe beraber, bu yıl içinde, 1321 işçi yaşam äh, Die Gesamtzahl derjenigen Arbeiter und Arbeiterinnen, die im äh, Bau sektör, äh... 1321. Ja. Ja. Ihr Leben verloren haben liegt indessen bei 1321. Bu işler kuralsız, iş için iş de e, weil das alles ungesicherte, flexibilisierte verhältnisse sind, in denen die Leute arbeiten, <gülüyor> werden keine e, ausreichenden Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. E, biz de genel hizmet iş Türkiye'de sendikamızın 50.000 üyesi var. Wir sind eine unsere Gesamtmitgliederzahl liegt etwa bei 50.000. Belediyelerde sokakları süpüren, park bahçeleri düzenleyen ve apartmanlarda binalarda kapıcılık, bekçilik, güvenlik işini yürüten insanlardan oluşuyor üyelerimiz. Unsere Mitglieder bestehen unter anderem aus denen, die für die Stadtverwaltung arbeiten oder die äh, <coughs> Sicherheitsbedienstete sind in Gebäuden, äh, Hausmeister-Service äh, machen. 50.000 Übungen sind %10.000 kadın. Insgesamt sind 10% davon Frauen. Keza 50.000 Übungen sind %95.000'in Toplenisch-Sözleşmesi. 95% davon allerdings sind nicht äh, unter Tarifvertrag beschäftigt. Die mit denen ich mich am meisten als äh, Vorsitzende einer Niederlassung beschäftige sind äh, die Wohnraumbediensteten. E, konut işçileri kırsalda e, yoksul olan, düzeyi, e, düşük olan arkadaşlarımızdan oluşuyor. Geçim sıkıntısı nedeniyle Türkiye'nin büyük metropollerde zaten altında kapıcılık güvenlik elemanı görevini, zaten zaten yapıyorlar. Sayıları e, resmi kayıtlarda zaten 105 die Gesamteinzahl liegt bei 105.000. Aber %10, die offiziellen Zahlen Aber e, Es gibt einen gewerkschaftlichen Organisierungsgrad von 8%. Türkiye'de sendikalaşmanın önünde en ciddi sorunlardan ähm, eines, der größten einer der größten eines der größten Hindernisse äh, für die gewerkschaftliche Organisierung sind die gesetzlichen Vorgaben. Es gibt die Angst vor der Arbeitslosigkeit. Die Leute wissen nicht, wie sie sich organisieren können. Und die Gewerkschaften sind wirklich unglaublich äh, unsensibel. Ee, şu anda Türkiye'de resmi rakamlara göre 26.000, 26 milyon işçi var. Ofizielen Zahlen zufolge gibt es in der Türkei derzeit 26.000 26 Milyon 26 milyon Arbeits Arbeiter und Arbeiterin. İşçi var. 1.800 1 Milyon 800 sendikalı. Davon sind eine gewerkschaftlich organisiert. Die teilen sich auf auf drei Gewerkschaftsverbände: Türkisch, Disk Disch und Hakkisch. Ee, bin, 1 milyon 800 750 bini Toplu Sözleşmeden faydalanıyor. Yediyüz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> elbe Toplu Sözleşmeden faydalanıyor. 750.000 toplamda tarif anlaşması. Yani, yani durumun ne kadar vahim olduğunu sanıyorum siz de görüyorsunuz. Damit ist vermutlich allen klar wie verheerend die Situation eigentlich ist. Sendikaların duyarsızlık konusuna biraz değinmek istiyorum. Elbette ki işveren e, örgütlemeyi engelleyecektir. Elbette ki işçi korkacaktır veya bilgi sahibi olamayabilir. Ne Ama esas burada motor gücü olan sendikalardır. Yani sendikalar üstüne düşeni yapmıyor. <gülüyor> Worauf ich im Folgenden eingehen möchte ist die, das, was ich als Unsensibilität der Gewerkschaften bezeichnet habe. Selbstverständlich gibt es die Angst vor der Entlassung. Selbstverständlich kennen die Leute ihre, ihre Rechte nicht oder wissen nicht wie. Aber mein Hauptpunkt äh, soll eben dies sein, diese Unsensibilität. Çünkü e, Türkiye'nin en büyük Konfederasyonu Türkisch, e, 1945 yılında kurulan ve ulusalcı, devletçi, Sermayenin arka bahçesi olan bir pozisyon izliyor. <gülüyor> Biraz önce sözünü ettiğim eylemlerin içinde yer almayan ve diskle ortak iş yapmayan bir durumda. Türkisch macht keine gemeinsame Sache mit der DISK, der unsere Gewerkschaft angehört. Ichcie halklarından, Emeklerin değerlenmesinden, örgütlemesinden söz etmezler. Ancak Türkiye'de yaşayan halklar arasında ırkçılığı körüklüyorlar. Yani şu anda Türkiye'deki çok ciddi sorunlarından birisi. Es geht nicht darum, dabei die Arbeitenden zu ermutigen, ihre Rechte zu verteidigen und es wird auch kein Wort erhoben in der Sache der kurdischen Frage. Bu, çatışmayı, bu çatışmayı Kürt meselesinden kaynaklı, işçi örgütlemesinin önüne de koyuyorlar. Biz sendika olarak işçi örgütlemeye gittiğimizde, e, sendikalar işçiler tarafından gerçekten... Aufgrund des Ausweichens vor diesem Problem ist es eigentlich dazu gekommen, dass ein von einem Großteil der Beschäftigten die Gewerkschaft selbst eher mit Angst betrachtet wird. Wir der HAKİŞ bir konfederasyon. Es gibt noch den Gewerkschaftsverband HAKISCH, äh, den wir als konservativ bezeichnen können. Bei HAKISCH äh, kann man das Verhältnis zur Regierung so bezeichnen, dass sie offen äh, der Regierung äh, einen äh, Dienst erweisen. Ve hükümetin çıkarmış olduğu bütün bir Hakisch, äh, als Verband unterstützt eigentlich jede form der Regierungspolitik. Bizim için e, güvencesizlik çok önemlidir. Güvencesizlikte burada sınıf hareketinin sendikacılığın ötesinde bir şey var. Güvencesizlik iş kolu genelde hizmet iş koludur e, ve mevsimlik tarım işçiliğidir. Für uns steht das Problem der deregulierten und unsicheren Arbeit an ganz erster Stelle. An vorderster Stelle. Da geht es zum Beispiel um Saisonarbeiter und Arbeiterinnen ve her iki iş kolu da gerçekten Türkiye'de yürütülen son 40 yıllık savaşın sonucu büyük metropollere göç eden Kürt emekçilerden oluşuyor. in dem geht es einfach großer Zahl um kurdische Arbeiter und Arbeiterinnen und um eine Entwicklung die durch den seit 40 Jahren andauernden Krieg entstanden ist. Kürt emekçiler inşaatlarda çalışıyor. Kurdische äh, Arbeiter arbeiten auf Baustellen. Sie sind nicht von äh, Tarifverträgen äh, geschützt ähm, <gülüyor> und sie stehen an erster Stelle, wenn es um die so eben von mir angesprochenen, äh, von uns mittlerweile als Arbeitsverbrechen bezeichneten systematisch äh, einkalkulierten Arbeitsunfälle geht. Danke. Und Sie sind nicht versichert, kam gerade als Ergänzung. Das je, war das, was ich suche. 7 Jede Million Gewandis ist 4 der Dirt Million Innerhalb von sieben äh, Millionen nicht versicherte Arbeiter und Arbeiterinnen sind viereinhalb äh, Frauen. Bu kadınların büyük bir bölümü mevsimlik tarım işçisidir. Maalesef yine Kürt kadınlardan oluşuyor. Yoksulluktan dolayı dört mevsim Türkiye'nin her tarafında fındık işçiliği, pamuk işçiliği olmak üzere ailecek göç ediyorlar. ve Burada sigorta yok, çok emek çok ucuzdur, örgütleme yok. Kuralsız bir çalışma günde 12 saat çalışılıyor. Von diesen Frauen sind sehr, sehr viele Kurdinnen und äh, sie sind dazu gezwungen äh, zu, dört, äh, zu vier Jahreszeiten äh, von Ort zu Ort in der Türkei zu ziehen. Äh, arbeiten beispielsweise bei der Haselnussernte oder äh, beim Baumwollpflücken mit ihren ganzen Familien, äh, mit ihrer gesamten Familie. yaklaşık 1 E, işçi sayılmayan bir ev hizmetleridir, bir de tarım sektörüdür, tarım işçiliğidir. Es gibt zwei Bereiche, die nicht als, e, in denen die Beschäftigten nicht als Arbeiter und Arbeiterinnen zählen, das ist, sind die Privathaushalte und e, die Saisonarbeit. E. Ev hizmetlerinde çalışan kadınlarla e, 2009 yılında bir çalışma <gülüyor> Wir als Gewerkschaft sind 2009 mit den Beschäftigten in Privathaushalten in Kontakt gekommen und haben uns angefangen, um die zu bemühen. İşçi için baskı Wir haben beispielsweise Anträge beim Parlament eingereicht und uns bemüht, äh, darauf hinzuwirken, dass sie als Arbeiterinnen anerkannt werden. Ne yazık ki şu anda hala Türkiye'de işçi sayılmayan e, iş koludur. Bu e, Türkiye'de Çok kötü koşullarda çalışıyorlar. E, çok da göçmen e, kadın var. Bu iş çok zor. Bu iş çok çok Uzun e, saatlere varılan çalışmaları var, tacize uğruyorlar. Hatta tecavüz gören, e, tecavüze uğrayan kadınlar bile var. Es <gülüyor> işi yapan göçmen kadınlar belaçık zorlanıyor. En çok falle Bulgaristan, Çeçenistan. var Kırgızistan'dan gelen kadınlar için bu vahim bir durum ortaya koyuyor. Beispielsweise Frauen aus Moldawien, Kırgızistan und anderen Ländern werden auch zu prostitutüren getrunken. 2011 yılında Elon'un 189 sayılı kararıyla ev hizmetleri güvenceye kavuşturulsun, örgütlensin diye bir kararı vardı. Seitens der ILO gibt gab es im Jahr 2011 eine Entscheidung mit der Nummer äh, 189 äh, dass diese Bereiche anerkannt werden müssen. E, birçok ülkede e, ev örgütlendiğini biliyoruz ama Türkiye'de de bizim başlattığımız bir mücadele daha sonra e, iki tane kadın arkadaşımız sendika girişimi yapıldı. Evitsen ve ev e, imece Ev sendikası. E, uns ist klar, dass in vielen Ländern in diesem Bereich schon Erfolge errungen worden sind, dass es eine Anerkennung und Gesellschaft, eine Gewerkschaftliche Organisierung gab. In unserem Fall e, gehen Selbstorganisierungsinitiativen vor allem auf zwei e, Kolleginnen zurück. Die 10 Regierung ist gerade mal dazu bereit einer Beschäftigten im Privathaushalt eine Versicherung für zehn Tage im zu zuzugestehen. Bu, bu da kadınlar tarafından kabul edilmiyor. Çünkü e, 60 e, yaşında, 68 yaşında emekli olacak bir kadın için bu 10 günlük prim yetmiyor. Yani, <gülüyor> bir kadın ancak 100 yaşına gelince o prim onun e, emekliliğini karşılayacak ama 100 yaşında da Türkiye'de kimse hiç anlıyor. Dafür müste die Frau 100 Jahre alt werden, wovon wir ja wissen, dass das Alter nicht viele erreichen. Das ist das Ende unserer Zeit. Super, vielen Dank, Nebele, nochmal für den Beitrag. Wir freuen uns auch sehr, dass auch du äh, nach dem Podium noch zur Verfügung stehen wirst, um die Diskussion einfach weiterzuführen. Es ist ein Riesenthema, es sind völlig andere, nochmal gesellschaftliche Rahmenbedingungen als äh, von den Beispielen, die wir bis jetzt gehört haben. Es zeigt aber auch, wie wichtig sozusagen eben auch die politische Ebene ist. Ich würde jetzt mal die Diskussionsrunden zwei und drei zusammenfassen und an die äh, Referenten nochmal die Frage stellen, äh, mit welchen, Leuten arbeitet ihr zusammen, wie sieht es aus mit Bündnispolitik und was sind sozusagen größere gesellschaftspolitische Ziele, spielt das eine Rolle, spielt es keine Rolle und so weiter. Okay, so um in our strike who help ich gebe jetzt einfach eine Aufzählung der Leute um, sagen, mit denen wir am meisten zusammenarbeiten um Yeah, I think it is okay. Uh, so the cinema branch that I work for have about 25 uh, cinemas. So we worked closely together with um, another two, which is in London. So it, it gave uh, the management, you know, sort of cause for concern that basically what we were fighting for is it, is on the periphery of becoming contagious. Um, ich arbeite für ein Kino, das insgesamt zu in einer Kette von 25 Kinos gehört. Mit zwei anderen ähm, gibt es sehr enge Kooperationen und das Management war äh, offensichtlich besorgt, dass das, was wir sagen, da erkämpft haben, ähm, sagen, jetzt ansteckend sein könnte. Wir kamen zusammen mit anderen workers aus anderen companies in London und auch aus London, die wir durch unsere Union so, also, mitgeguckt um haben we we uh we organized the cinema workers rally uh which basically took us through london uh and visited every single uh head office of the companies that we work for uh, and protested outside uh, of those buildings um, wir um, haben auch kontakte zu beschäftigten anderer kinos und anderer kinoketten um, wir haben das entlang von gewerkschaftskontakten und äh, aktivitäten haben wir diese möglichkeiten geschaffen um, Zentral war dabei eine demo, die wir durch London gemacht haben, wo wir jedes einzelne zentrale der, der Kinokonzerne abgeklappert haben und dort protestiert haben. Uh, we also received huge amounts of help from locals uh, who come into the cinema who you know, uh, thought that they were giving money into a company which projected this ethical branding um, having the uh, Human Rights Watch Film Festival, the African Film Festival, You know they donate money through some water that they sell to charities mostly predominantly in Africa um, and basically what we did was we systematically broke down the ethical um, projection uh, and, and that, that that gave us a lot of support from the community actually dann haben wir Unterstützung bei den sozusagen vor Ort von den Leuten bekommen um, weil die kinos, sondern so eine Art ethisches Branding gemacht haben, dass sie dadurch, dass sie Filmfest, also Menschenrechtsfilmfeste oder afrikanische Filmfeste und ähnliche Veranstaltungen gemacht haben, dass sie gespendet haben von den Filmfesten für Wasserprojekte in Afrika zum Beispiel, die Vorstellung vermittelt haben, dass sie ein besonders ethisches Unternehmen sind und sie haben sich bemüht, sozusagen in ihrer Kampagne dieses Bild des ethischen Unternehmen eben zu zerschlagen bzw. mit der Realität ihrer Situation zu konfrontieren. We've also been incredibly uh, supported by the union that we're a part of, which is BEC2. Um, I think we've been actually really put, um, lucky to have such a positive sort of rapport with them. Um, and the union representatives at the cinema have, you know, been trained up quite well by them. Um, on, another, on another note, I would, uh, I would say that, you know, it's important to remember that they work for you. Um, you pay your fees every week from your wages and, you know, uh, sometimes it becomes apparent that there's a political agenda on their behalf or that there's maybe um, quite awkward realizations, usually financial, um, when they come up against huge companies. So, you know, it's really important to remember that they work for you and, and you're the people who are calling the shots. Dann haben wir große Unterstützung von der Gewerkschaft ähm, erhalten, zu der wir gehören, Back to. Ähm, unsere Aktive sind dort ähm, gut geschult worden, ähm, äh, aber gleichzeitig, also das war sicherlich ein großer Glücksfall, gleichzeitig ist es auch immer sinnvoll, sich in Erinnerung zu rufen, dass diese Gewerkschaftsoffiziellen und Vertreter für uns arbeiten. Wir zahlen ihre mit unseren Beiträgen von unseren Gehältern ähm, ihre Gehälter. Und weil manchmal wird klar, ähm, dass es auf Seiten der Gewerkschaften durchaus auch eine dahinterliegende politische Agenda geben kann und gewisse ähm, sozusagen, ähm, ja, Zurückhaltung sich mit den großen Unternehmen und den großen Konzernen der Kinos anzulegen um, But I think that the most important associated group that, that you will ever have is, your, you know, you and your colleagues. Um, I think, I think if you genuinely come together um, and put your skills and your energy and uh, pragmatism. I, I think that you can do anything within the workplace and I think that you can genuinely enforce change and empower people to know and to realize that they have rights at work and that you, you, know, and that you can do something with that that will basically make your life a lot more positive. Ich glaube, die wichtigsten Verbündeten, die, man, die wir immer haben werden, das sind ähm, wir, oder sind, seid ihr und eure Kolleginnen, die Fähigkeiten der Kolleginnen, äh, ihre Energie und ihr Pragmatismus, mit dem sie äh, sagen, merken, dass sie einen Wechsel voranbringen können, dass sie Veränderungen äh, hervorrufen können, dass sie sich sozusagen ermächtigen können ähm, und, sorry, the last sentence, <laughs> they can empower and then. Uh, that they can empower and, and enforce change and, and, and realize that, you know, uh, auch an Harry nochmal die Frage, um, was sind Bündnispartner, was sind sozusagen was die größere politische Agenda, ist das bei euch auf der Tagesordnung oder seid ihr da noch nicht? Oder? Okay. Um. Well, we uh, have a policy as a union of cleaners that uh, we like support and we, we need supporters. So, uh, everybody's welcome to participate uh, in our direct actions, in our masters of respect and we, we invite people to do so. Unsere Politik ist, dass wir um, Unterstützung mögen, dass wir alle Unterstützer einladen, dass alle willkommen sind an unseren um, Aktionen und Demonstrationen teilzunehmen. There are a lot of activists uh, who are really enthusiastic to participate in, uh, in this, in, in our campaigns, from uh, the, the, the normal uh, uh, parties like uh, the Social Democrats, the Socialist Party, the Green Left Party, uh, those are all in Parliament. Um, es gibt viele Aktive, die sich ganz enthusiastisch sich an den uh, Kampagnen beteiligen wollen, von den Sozialdemokraten, Grünen, Linken, Grünen, Sozialisten, die alle im Parlament vertreten sind. Und sie sind welcome to participate and willkommen, uh, zu in und zu aktivieren. Wir haben auch viele kleine parties, von den Trotskyists zu uh, den Anarchisten to den Maoisten. Eigentlich mag ich die Maoisten best, weil sie immer kommen und fragen, was ich für Sie tun kann, und die anderen. Just mingle around. <lacht> Dann haben wir noch eine ganze Menge kleine Parteien, also Trotzkisten, Anarchisten, Maoisten, die sich beteiligen. Und eigentlich mag ich die Maoisten am liebsten, weil sie kommen und sagen, ja, was können wir für euch tun? Wohingegen die anderen eher so sich ein bisschen einmischen und hier und damit machen. Yeah. <lacht> There's a problem with the, the bigger parties, like the Green Left social, uh, Socialist Party. They like to bring the, those big balloons, and uh, they, they, they bring these uh, banners of their party. And uh, especially the big balloons I find uh, really annoying, so I always put some activists with cigarettes on it to put them out. <laughs> Das Problem an den großen Parteien ist, dass sie immer mit den großen Luftballons, riesigen Luftballons kommen, mit ihren großen Transparenten. Und besonders die großen Ballons gehen mir auf die Nerven. Und wir haben dann immer so ein paar Leute, die in der Nähe stehen mit Zigaretten und da ein Ende setzen an diesen großen Ballons. Rule is that everybody is welcome and we need everybody and we love everybody. But you don't get in front. You you don't get in the sunlight of the cleaner. Our people should be in the sunlight. They should do the talking. They should do the speeches. Alle sind willkommen und alle sollen mitmachen. Aber ähm, die Leute stellen sich nicht ins Rampenlicht vor die, äh, vor die Reinigungskräfte. Die sollen im Rampenlicht stehen und das sind die wichtigen. An Thank you. Uh, another, another thing is that we've tried to, uh, to get uh, more inside the community of people by uh, uh, going to African churches or uh, to uh, pay visits to, to mosques or uh, to to be in contact with the catholic church and other uh, different protestant churches. We haven't been very successful at this but we're still trying to uh, uh, to go uh, through with it. Wir versuchen auch Unterstützung von verschiedenen kirchlichen und religiösen Gemeinden zu bekommen. Wir waren in afrikanischen Kirchen, in verschiedenen Moscheen, protestantischen Kirchen. Wir waren bisher nicht besonders erfolgreich damit, aber wir werden weiter versuchen da voranzukommen. Ja. To to close it down. Um, um, Uh, we've got a lot of uh, uh, participation from family and uh, we love children, we love people to bring their children and we also put uh, activities uh, especially for children and to tell, uh, let children tell uh, what it means to them when mama comes back home and she's tired and uh, uh, what it means if uh, when there isn't enough money to buy the nice shoes uh, kids like to have. Um, we'll beteiligen auch Kinder in unseren um, Kampagnen wir lieben Kinder und wir lassen sie auch er erzählen, lassen sie berichten, was es für sie bedeutet, wenn ihre Eltern müde nach Hause kommen, wenn es nicht genug Geld gibt, um die neuen Schuhe zu kaufen und uh, stellen sagen, ihre Geschichten in den Mittelpunkt. In our last campaign, there was, eine um, a nice anecdote, um, on, a, on a certain time there was this uh, company, Christine Leduc, maybe you know it, they, they, it's a, a company that... Uh, uh, um, deals with, um, yeah, uh, nice bras and uh, how do you call those things? <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> and um, uh, they advertised that they were going to do, uh, uh, they're gonna put some people in this clothes, in the trains to clean them. <laughs> and um, uh, we didn't really like the idea of them uh, cleaning trains in their underwear, but uh, they were doing this as a service to the people and uh, as a promotion for their company and then we had uh, gays and lesbians and transsexuals uh, invading the shops of this uh, uh, company and uh, pulling all trash uh, around the companies. we really liked that very much We had, for um eine anekdote erzählen in der kampagne a um, eine auseinandersetzung mit Christine Ledoux, das ist ein unternehmen für lingerie heißt glaube ich der richtige <laughs> um, also die hatten eine werbeaktion vor wo sie leute in unterwäsche also in uh, bhs und ja, Reizwäsche in die Züge geschickt haben, um dort aufzuräumen. Das hat uns überhaupt nicht gefallen und als Antwort darauf haben wir, haben verschiedene Gruppen von schwulen, Lesben, Bi- und Transleuten, die die Läden von Christine Ledoux besetzt und haben dort ihren Müll verteilt. Ja, das ist der Vorteil einer guten Queerszene in Amsterdam, nehme ich mal an. Ähm, an Nebele auch die Frage, du hast uns ja äh, so ein bisschen die politische Situation, äh, eigentlich eine ziemlich erschreckende ähm, politische Situation geschildert, was sind denn in dieser Situation Bündnispartner für euch, worauf baut ihr oder versucht ihr sozusagen Stärke aufzubauen ähm, und ähm, wie ähm, dann als zweiten Schritt nochmal, wie wirkt sich denn die aktuelle Situation in der Türkei jetzt eben auch auf euch als Gewerkschaften, aber eben auch auf die Organisierungsprozesse vor Ort aus? Mit was für Problemen habt ihr äh, jetzt ganz konkret zu kämpfen? Ähm, ich würde Nebile am Schluss jetzt einfach nochmal zehn Minuten geben, ähm, weil wir das Thema für wichtig halten. Ähm, das äh, Podium wird danach äh, geschlossen ähm, und Florian wird noch ein paar Ansagen machen, aber erstmal Nebele an dich ähm, die Fragen demin eksik bıraktığım bir grevden söz etmek istiyorum. Ehm ich möchte noch von einem Streik sprechen, den ich zuvor nicht erwähnt hatte. İstanbul'un önemli bir belediyesi Beşiktaş'ta 239 işçinin işine son verildi. 239 beschäftigte der Stadtverwaltung von Beşiktaş, was ein zentraler Stadtteil von Istanbul ist, wurden entlassen. Das war der Anfang. Sendiko olarak biz orada yasal grev ilan ettik. Wir haben äh, auf gesetzlicher Grundlage dort einen Streik begonnen als Gewerkschaft. dann e, çalışmadı ist, dass işçi çalıştırıldı özellikle e, Suriye in e, gelen Türkiyeye gelen Suriyeliler Streikbrecher eingesetzt wurden und das waren vor allem aus Syrien Geflohene. Ne? Grev karşılığı yapıldı ve biz buna itiraz ettik. Dagegen haben wir uns selbstverständlich gewandt. E, fakat Polis burada gerçekten büyük bir dirençle işverenin resmen polisiymiş gibi işçinin üzerine yine e, gaz bomba ve iki arkadaşımızın burnu kırıldı. E, dagegen <coughs> wurde die um, Arbeitgeberseite die Stadtverwaltung von, der, von Polizeikräften unterstützt. Es kam zu Auseinandersetzungen, wo Gas eingesetzt wurde, Knüppel, alles Erdenkliche. Und zwei von unseren Kollegen wurden in die Nase gebrochen. Es sieht eigentlich nicht gut aus, muss man sagen, im Weltmaßstab. Und das kann man ganz besonders in der Türkei sehen, was die Arbeitnehmerinnenrechte dort angeht ciddi anlamda örgütlemek durumundayız ama inandırıcı bir e, yöntemle gitmek durumdayız. uns dagegen zu wenden und dafür auch glaubwürdige Strategien zu finden. Mevcut sendika yapıları bunu beceremiyor. mit den vorhandenen gewerkschaftlichen Strukturen in der Türkei ist das allerdings nicht möglich. Mesela biz Türkiye'de kadınlar, feminist kadınlar, kadın kurumlarından, siyasi partilerden ve sendikalardan kadınlar bir araya geldi was jetzt die Frage von Bündnissen und woraus wir stärker beziehen angeht, wir sind als feministische Frauen sowohl in den Gewerkschaften als auch in anderen initiativen, politischen Parteien zusammengekommen und haben uns eingesetzt für eine Gewerkschaftssatzung, die gegen die männliche Dominanz gerichtet ist und haben versucht, diese durchzusetzen. Äh, yine Akademisyen-Kadınların en çok içinde yer aldığı, Sendikalarda genel anlamda Kadının ee, Sayısı, Kadının Oranı, Çalışma Durumu bunu tespit eden bir Çalışma başlatmış olduk, Saha Çalışması. Außerdem haben wir eine Feldforschung in, äh, ähm, angefangen, an der vor allem Akademikerinnen sich beteiligt haben, was die Situation was die Repräsentation von Frauen in die auf allen Niveaus angeht, also was die Mitgliederzahl und die Situation der Mitglieder angeht, als aber auch die Funktionärsebene. Im Januar sind die Ergebnisse dieser Arbeit vorgelegt worden. Uluslararası düzeyde katılımcılarla, kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Pardon. Bu çalışan, bu çalışan yanuar bir internasyonel publikum var. Çünkü erkekler gerçekten kadını görmüyor. Biz biliyoruz ki kapitalist sistem, kadını ucuz iş gücü ve emeğini görmeyen bir noktada. Bizden önce, dass es in den Männerdominierten Gewerkschaften so ist, dass Frauen nicht gesehen werden von Seiten der Männer. Auch das kapitalistische System begreift Frauenarbeit als günstig verfügbare Arbeitskraft. Ve için kadının, e, dahil es geht für einen Widerstand des Proletariats und der Gewerkschaften ganz sicher in vorderster Stelle darum, dass die Frauen innerhalb des Prozesses gestärkt werden. Ve Wobei ich auch betonen möchte, dass es um, äh, darum geht, Bündnisse zwischen Jugend und Frauen zu schließen. damit möchte ich vor Moment, äh, schließen und ähm, auf die Kriegssituation eingehen. İstanbul'da yaşayan e, Kürt, Türk, Arap, Çerkez, Ermeni, Yahudi, inançlı, inançsız birçok kadın bir araya geldik. Bir inisiyatif oluşturduk. Eee Wir als Frauen in Istanbul e, sind schon vor einiger Zeit zusammengekommen äh e, als Frauen verschiedener Nationalitäten und Volksgruppen. Kendimize Barış İçin Kadın Girişimi diyoruz. Eee Wir nennen uns Fraueninitiative für Frieden. 2009'dan beri e, savaşların durması ve barışın egemen olması mücadele ediyoruz. Dieses Jahr 2009 dafür ein dass die Kriegshandlungen gestoppt werden und ein bleibender Frieden geschaffen werden kann. sokak eylemleri yapıyoruz, mitingler düzenliyoruz. Wir machen Straßenaktionen auf der einen Seite. en çok ülkemizde 40 ile yakındır bir savaş var ve bu savaş sektörü biz emekçilerin Vergileriyle beslendiğini biliyoruz. Was für uns klar ist, dass der seit 40 Jahren in unserem Land andauernde Kriegszustand mit den Steuern der Arbeitenden finanziert wird. Çok haklıyız çünkü savaşlar insanlığı yok ediyor. Krieg, bedeutet dass die menschlichkeit vernichtet wird darauf beziehen wir <gülüyor> uns ahlaki insanları bir ediyor. vicdanları bedduyet, ki <gülüyor> So etwas wie Moral wird, wird vernichtet und gewissen äh, dem Erdboden gemacht. Wobei es die Frauen in diesem Prozess am härtesten trifft. Ähm, ihre Leben werden, äh, werden vernichtet. Sie sind diejenigen, die äh, am Krieg, äh, unter dem Krieg am meisten zu leiden haben, auf verschiedene Weise. Ee, Kürt halkının, e halkının direnişiyle Rojava'da bir devrim yapıldığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bir vielleicht alle wisst e, hat in Rojava begonnen auf der Basis des kurdischen Widerstandes. Akabinde IŞİD diye bir bela çıktı. Önce Şengal'de Ezidi halkına saldırdı. Ee, allerdings buraya jetzt bu in Sinjar e, angegriffen. Ee, ve şu anda 1500 Ezidi kadının akıbeti belli değil. Ishit hat zurzeit 1500 jesidische Frauen entführt, deren Verbleib immer noch ungeklärt ist. 150.000 sind auf der flucht. 17 Seit 17 Tagen gibt es einen Krieg um Kobani. Yine kadınlar ağır bedel ediyor. Dün haberlerde izledik, genç kadınların göğsünü kesiyorlardı. Und den höchsten Preis die Frauen, wie ich gestern aus den Nachrichten erfahren habe, gibt es Fälle, dass jungen Frauen die Brüste abgetrennt wurden. Orta Doğu'da yaşanan ve Kürdistan'da yaşanan e, dünya sorunudur, Avrupa'nın sorunudur, insanlık sorunudur diyoruz. Das, was dort gerade passiert, ist kein Problem der Türkei oder allein Kurdistans, sondern ein Menschheitsproblem und ein Problem der ganzen Welt. Ähm, was sicherlich nicht alle wissen, es gibt äh, in einigen Tagen äh, das Opferfest und wir versuchen am Samstag eine zentrale Aktion auf die Beine zu stellen. Türkiye'nin her tarafından Bayram günü biz Kobani Kürt halkıyla, Ezi'di halkıyla ve özellikle kadınlarla dayanışmak için orada olacağız. Wir rufen möglichst viele, alle die wir erreichen können, dazu auf, sich für die Ezi, für die Kuden und für die Frauen in Kobani einzusetzen. Koridorda Kobani ile dayanışma standını gördük. Hier auch. Drüben, habt ihr vielleicht alle den Stand bemerkt. Bize talepleri vardı içeride siz bir seslenir misiniz? Gerçekten oraya buradan bir heyetin gitmesi gerekiyor. Ama gidecek olan heyet tanınmış insanlardan olursa, ses getirecek düzeyde olursa çok sevineceklerini söylediler. Yüblagumdas Delegationen auf die Beine gestellt werden, die sich dorthin <gülüyor> begeben und ganz ganz besondere Bedeutung wäre es, wenn auch bekannte Persönlichkeiten sich dafür einsetzen und teilnehmen würden. Bu işi Ee, ve Orta Doğu'daki e, İslam adı altında e, faaliyet yürütenler şu anda bu salonda iki kişiyle girseler kesinlikle çok ciddi bir katliam yapacaklar. Yani bu katliam bir tek Kürt coğrafyasında olmuyor. Çok yakın bir zamanda yanı başımızda evimizde olacağını unutmayalım. Evet, bu katliam. Yes. Das, was der IS dort im Namen des Islam macht, ist ein massen, Massenmord. Es wäre sehr gut, wenn auch aus dieser Versammlung vielleicht zwei Leute äh, allein nur gehen würden. Das wäre schon ein großer Erfolg. Ee, barış için kadın girişiminden bizim de size bir çağrımız olacak özellikle kadınlara. Biz de barış için kadın girişiminin faaliyetlerini uluslararası düzeyde yürütmek istiyoruz. Was wir als Fraueninitiative für Frieden möchten, ist ganz, ganz besonders die Frauen dazu aufrufen und eine internationale äh, Kampagne von Frauen getragen auf die Beine zu stellen. Bugün bir değil. Yarın bir bir karşı gücü wir müssen die Stärke gewinnen, dass wir nicht nur gegen den Krieg, der jetzt in Kurdistan stattfindet, sondern auch gegen andere Kriege aufstehen können. Çünkü dünya sehen ist im Weltmaßstab nicht zum Besten bestellt. Auch in Russland geht es Stück für Stück in den Krieg. Devlet politikaları tümüyle savaş politikasıdır. Dolayısıyla savaş sektörüne, silah sektörüne daha fazla izin vermememiz gerekiyor. Staat, Savaşte, bütün devletler. staatliche Politik ist prinzipiell Kriegspolitik und dem müssen wir Einhalt gebieten. E, Ein speziell wichtig ist, e, ist klar zu sehen, dass die AKP-Regierung e, e, den IS unterstützt. Bulunduğumuz yerde bulunduğumuz iş yerinde biz, İŞİD'i destekleyen savaş politikasını teşhir etmek durumundayız. Es gibt tatsächlich, sei es an arbeitsplätzen oder anderswo, wo wir uns befinden, darum, das offen Kısaca benim barış konusunda talebim budur. Eğer barış olmasa, işçi sınıfı e, kuralsız, işçi sınıfı işini kaybedecek, kuralsız çalışacak. Yani Türkiye eğer dünyada, dünyada ve Türkiye'de barış olmasa, işçi sınıfı diyecek diyen bir şey de kalmayacak. Emeğimiz sömürülecek. Bütün kaynaklarımız savaş sektörüne aktarılacak. Also was ich zusammenfassend sagen möchte, auch zum Zusammenhang zur heutigen Veranstaltung hier, wenn es nicht gelingt aufzuhalten, dann gibt es auch keine arbeitende klasse, die ihre rechte verteidigen kann. Die dafür ist Frieden. Bu konuda en çok iş kadınlara düşüyor. emeğimiz, kimliğimiz, bedenimize sahip çıkmak durumundayız. In dem Zusammenhang liegt die größte, die größte Last Frauen. Es geht darum, dass wir uns für unseren Körper, für unsere Identität, für unsere Arbeit einsetzen. Bu savaş kültürü gerçekten şiddet ortamını da arttırıyor. Bunu biz Türkiye'de çok görüyoruz. Um, denn was wir im äh, Allgemeinen und gerade in der Türkei wahrnehmen ist, dass eine Umgebung der Gewalt im Anstieg begriffen ist. Son 8 yıl içinde kadın cinayetleri %1400 artmıştır. In dem Zusammenhang möchte ich noch, eine äh, eigentlich in der in Türkei schon sehr bekannte Statistik nennen, nämlich den Anstieg der Gewaltverbrechen gegen Frauen um 1400% Prozent in den letzten acht Jahren. Her gün 5 kadın öldürülüyor. Das heißt, jeden Tag werden fünf Frauen getötet. Bu kadınlar, eşleri tarafından, tarafından, babaları tarafından öldürülüyor. En yakın, en sevdikleri erkekler tarafından öldürülüyor. Von wem werden diese Frauen getötet? Von ihren Männern, Onkeln? anderen Verwandten, nahestehenden Männern. Aber bu ölümlerin bütün gerekçelerinin altında yatan ekonomik gerekçelerdir, politik gerekçelerdir. Dem liegen allerdings äh, zum einen ökonomische äh, äh, ökonomische verhältnisse zugrunde, zum anderen auch politische. Daha çok insanlık ölmesin. Daha çok Kürt äh, ölmesin, daha çok Arap, Türkmen, Ezidi ölmesin, daha çok kadın ölmesin. Es geht um Frieden, um zu verhindern, dass noch mehr Frauen, noch mehr äh, äh, Araberinnen, Kurden, äh, Jesiden, Armenier und Armenierinnen zu Tode Türkmen, kommen. Die Menschheit ist es, die nicht sterben darf. Vielen Dank, Nebile, und ich würde es nochmal für ein paar Abschlussbemerkungen an Florian geben, bevor wir dann in die Diskussion auf ein bisschen persönlicheren Ebene kommen können. Genau, von meiner Seite her nochmal vielen Dank an unsere ausländischen Gäste für diese Einblicke über Kämpfe in prekären Branchen unter schwierigen oder wie in der Türkei auch sehr, sehr schwierigen Bedingungen. Danke auch nochmal an die beiden Übersetzerinnen, Christina und Corinna. Aber auch, aber auch an Lauren Bellhorn, der die ganze Zeit hier aus dem Eng Deutschen ins Englische übersetzt, damit die Leute hier auf dem Podium hier auch folgen können. Ähm, ja.